Hallo allerseits, freut mich heute euch zu einem neuen Bootstrap-Screencast begrüßen zu dürfen. Wir werden uns ähm, mit Beschriftungen beschäftigen, also Batches, dann werden wir Fortschrittsbalken anschauen, also diese Progress Bars und im dritten Teil noch Spinners, also Spinner, also in anderen Sinne ähm, Dinge, die zeigen, dass etwas läuft, ähm, anschauen, wie man das mit Bootstrap darstellen kann. Also, Batches, das sind wie gesagt... Darstellung, dass etwas neu ist, beispielsweise, oder etwas ähm, aktuell oder gefährlich, keine Ahnung was. Ihr habt hier ein schönes Beispiel auf w3-schools.com und wenn ihr das dann anschaut im, im Brackets, dann wird das gleiche rechts auch entsprechend dargestellt. Also New, wenn wir das übersetzen, auf Neu oder klein geschrieben haben wir dann die Möglichkeit, mit dieser Klasse Batch und Batch Secondary entsprechend farbige kleine Dinge anzuzeigen. Dann was gibt es noch für Variationsmöglichkeiten? Eben natürlich unterschiedliche Größen. Und hier seht ihr vor allem ähm, Primary, also verschiedene Farben, dass wir zum Beispiel mit Primary, Secondary, Success und so weiter den Batches unterschiedliche Farben zu weisen können. Probieren wir das, das gleich einmal aus. Also wenn wir da sehen, ähm, nicht secondary, sondern eben primary. primary, dann wird das entsprechend blau dargestellt oder danger rot oder was gibt es noch? Ähm, morning, genau, unterschiedliche Farben, die ihr da wählen könnt. Dann Was gibt es noch für weitere Möglichkeiten? Die ganzen Batches können auch als sogenannte Pillen dargestellt werden. Pillen wäre dann einfach so, dass man anstelle der Klasse Batch oder zusätzlich zur Klasse Batch eben noch einen Batch-Pill nimmt und schwupps wird rechts dieser Knopf dann auch entsprechend rund. Dann gibt es die Möglichkeit, Batches auch innerhalb von Elementen anzuzeigen. Wir haben da das Beispiel eines Knopfes, den ihr entsprechend mal ausprobieren könnt, wenn ihr den so visualisiert. Den Knopf kennt ihr ja schon vom vorherigen Screencast. Wenn jetzt da im Inneren etwas angezeigt werden soll, eben eine Message, und dass vier neue Meldungen da sind, könnt ihr da entsprechend ähm, einen Batch innerhalb eines Button anzeigen lassen. Button Light, oder oh, was haben wir noch? Batch Light oder Batch Info oder Batch Danger. Wenn etwas Gefährliches passiert ist, so habt ihr da verschiedene Variationsmöglichkeiten. Das war es eigentlich schon zu diesen Beschriftungen. Schauen wir uns das Ganze noch an mit den Progress Bars. Progress Bars, die braucht man ja, um darzustellen, dass etwas in im Fortschritt ist, dass etwas passiert und da ist der Benutzer immer interessiert zu wissen, ja, dass da wirklich tatsächlich äh, Fortschritt geschieht und wie lange dauert es noch. Also hat man da die Möglichkeit mit sogenannten Prozentzahlen zu zeigen, wie weit ist der Fortschritt von einem Upload oder was auch immer schon passiert. Also jetzt wenn da 70, am Anfang sind es vielleicht 30 und dann sind es 30, 40, 50 60, 70 und so weiter rechts verändert sich entsprechend der Balken und so habt ihr die Möglichkeit diesen Progress darzustellen dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Höhen dieses Progresses ihr könnt zeigen mit dieser Klasse Progress, dass ihr da etwas höher machen wollt Style Height wäre dann beispielsweise 20 Pixel oder 50 Pixel dann wird noch fetter habt ihr die Möglichkeit entsprechend unterschiedliche Höhen darzustellen, was auch praktisch ist, dieses Label noch darzustellen. Das Label ist in dem Sinn ein Vorteil, eben man wird es auch noch neben der eigentlichen Zahl wird es auch noch entsprechend hier dargestellt, wie weit schon der Prozess vorgeschritten ist. Und auch da habt ihr die Möglichkeit verschiedene Farben anzuwenden. Ihr kennt sie schon. Es sind da die typischen Farben mit ähm, Class bar bg success oder bg info. Oh, das haben wir noch warning natürlich. Oder dann wenn es ganz gefährlich wird wieder danger. So habt ihr die Möglichkeit diese progress bars entsprechend auch einzufärben. Was ich noch sehr schön finde, sind diese progress bars striped darzustellen. So und das ganze wird jetzt gestreift. Warning und dann sind sie entsprechend so dargestellt Gut, und dann Animated Animated sieht auch sehr schön aus, wenn ihr beispielsweise Etwas ähm, im Prozess, noch etwas Bewegung reinbringen möchtet Progress Bar Animated Voila, und so bewegen sich diese schönen Balken Und das gibt doch einem doch schon viel mehr das Gefühl, dass etwas passiert nun habt ihr die Möglichkeit, eben auch verschiedene Progress Bars zu kombinieren. Das macht ihr, indem ihr beispielsweise hier ähm, mit unterschiedlichen Diffs arbeitet. Ich kopiere das einfach mal da rein, schnell rüber, Diff und so habt ihr ähm, rechts dann entsprechend auch gleich Free Space, Warning, Danger, also alle diese verschiedenen Möglichkeiten, die es auch gibt. Und jetzt könnt ihr da, je nachdem, mit eurem Skript dann Dinge verändern. Das auf 70, das auf 20 und das auf 10 beispielsweise. Und dann ändert sich dieser Platz, was da ist. Gut, und last but not least eben diese Spinners. Spinners eben, ihr seht da schon, da bewegt sich was. Auch da ist eine Art wie ein Progress, dass etwas passiert. Das ist immer gut, dass der Benutzer weiß. Er muss noch ein bisschen warten, die Website ist nicht abgestürzt, also es ist ein Diff und die Klasse Spinner Border ähm, zeigt dann an, dass man entsprechend etwas sich bewegt. Jetzt gibt es entsprechend auch wiederum Anpassungen, Text Muted beispielsweise ähm, ist ein bisschen grau genommen oder wenn es ähm, Success wiederum die Farbe Grün als Symbol, dass es erfolgreich war. Dann gibt es noch eine andere Form von Spinners, Spinner Grow. Spinner Grow sieht dann so aus. Moana ist ein Knopf. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, entsprechend die Größe noch anzupassen. Wenn ihr SM macht, das ist es ein klein, small. Oder dann innerhalb von Buttons das Ganze zeigen. Das ist auch ein schöner Effekt im Loading, dass etwas passiert. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, ähm, sehr schöne Animationen einzubauen in die Knöpfe und habt da die Möglichkeit mit Primary oder Danger oder wie auch immer die Farben dann anzupassen. Also dann viel Spaß mit den verschiedenen Möglichkeiten von den Batches, Progress Bars und Spinners und bis zum nächsten Mal.